Herzlich willkommen zu Audiator.at. Wann darf eigentlich die Impfpflicht kontrolliert werden? Eine Frage, die mir sehr viele Mandanten in letzter Zeit stellen und die ich gerne an dieser Stelle auch beantworten möchte. Man muss sich folgende Situation überlegen. Wir haben den 16. März oder den 15. März und Sie geraten in eine Polizeikontrolle. Wie verhalten Sie sich? Ich erzähle Ihnen das anhand eines Beispiels. Sie fahren zum Beispiel mit dem Auto, Sie werden angehalten. Der Polizist sagt, grüß Gott, Führerschein, Zulassung und Impfnachweis. Was machen Sie? Sie geben den Führerschein her, Sie geben den Zulassungsschein her. Und dann wird er wahrscheinlich fragen, okay, danke, und was ist mit dem Impfzertifikat oder Impfnachweis? Da ist Ihre Antwort drauf. Meiner Meinung nach ist das Gesetz verfassungswidrig. Ich mache dazu keine Angaben. Punkt. Welche Möglichkeiten hat dann der Polizist? Entweder er mahnt Sie ab nach § 45 Verwaltungsstrafgesetz, sagt beim nächsten Mal werden Sie gestraft oder Variante B, er macht das strenge Programm und wird sagen, na dann werde ich jetzt der Bezirkshauptmannschaft Nachricht geben und Sie werden dann demnächst eine Strafverfügung oder einen eine Mandatsbescheid bekommen, mit dem eben vorgeschrieben wird, dass Sie 600 Euro bezahlen müssen. Ihre Antwort daraufhin ist, tun Sie, was Sie für notwendig erachten. Nicht mehr, nicht weniger. In dem Moment hat es überhaupt keinen Sinn zu diskutieren. Was ist aber mit den Beifahrern, also mit dem Rückbank oder der neben ihnen sitzende? Der sagt außer Grüß Gott und auf Wiedersehen rein gar nichts. Außer er ist nicht angeschnallt und fängt an während der Amtshandlung zu stänkern. Warum ist diese Unterscheidung wesentlich? Der Polizist darf nur dann kontrollieren, wenn die einzelne Person Anführungszeichen Gegenstand einer Amtshandlung ist, also wenn es eine Notwendigkeit gibt, dass diese einzelne Person auf ihre Personalien hin kontrolliert wird. Keinesfalls hat aber zum Beispiel der Arbeitgeber die Erlaubnis, gesundheitsbezogene Daten weiterzugeben. Also wenn Sie bei jemandem arbeiten, der es besonders streng nehmen möchte und päpstlich als der Papst ist, nicht einmal der darf, ohne sich von sich aus eine Strafe zu riskieren, Daten an die Behörde weitergeben. Also diese Angstmache von diversen Gemeinden oder Ähnliches, du musst dich jetzt bis zum Stichtag impfen, weil sonst bist du ein Job los. Das ist sinnlos. Alltägliche Kontrollen fallen ebenfalls darunter. Also sprich, wenn Sie in den Baumarkt gehen wollen und da steht dort jemand, wir lassen nur Leute mit 1G rein und wir wollen das kontrollieren und dann allenfalls die Leute anzeigen nach dem Impfpflichtgesetz, so ist das ebenfalls nicht möglich. Das war einmal kurz eine Einleitung, wie man sich dann in der entsprechenden Situation verhält. Wenn wir einen Schritt zurückgehen, wann ist das überhaupt denkbar, dass das verfassungsrechtlich durchgehen sollte? Es ist erfreulich, dass nach ungefähr zwei Jahren auch im Bundeskanzleramt sich irgendjemand bemüßigt gefühlt hat, die Herstellerinformationen zu lesen. Dort steht nämlich ganz eindeutig drinnen, es geht nur um die Verhinderung eines, einer möglichen schwerwiegenden Erkrankung, eines schwerwiegenden Krankheitsverlaufes. Es ging niemals darum, dass sie den anderen durch diese Impfung schützen. Also dieser Marketing-Gag, aufgebaut auf Unwahrheiten, nämlich ich schütze dich, du schützt mich oder ähnliches, das ist rein ein Marketing-Schmäh, man kann das nicht oft genug sagen. Jeder der etwas anderes sagt, stellt sich offen gegen die Herstellerinformationen, stellt sich offen gegen die Zulassungsunterlagen, die bei der EMA, Europäische Arzneimittelbehörde, aufliegen. Warum macht es die Politik trotzdem? Weil sie offensichtlich ihre verfehlte Politik nur einer Personengruppe zuschieben wollen, nämlich den Ungeimpften. Diese hasserfüllte Botschaft fällt leider auch auf fruchtbaren Boden. Einige Mandanten berichten mir von verbalen und teilweise auch körperlichen Übergriffen gegenüber Ungeimpften, äh, Schlagworte wie die gehören alle an die Wand gestellt, die gehören alle eingesperrt, denen sollte man zwangsweise die Nadel in den Oberarm rammen und diese Dinge verfestigen sich offensichtlich bei unbedarften Menschen, die nicht in der Lage sind, sich ausreichend zu informieren. Und das ist eigentlich auch das Traurige an der ganzen Sache. Alle, die auf diese Umstände hinweisen, werden pauschal als Idioten hingestellt. Obwohl sie nur das wiedergeben, was die Hersteller selber sagen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Also es verkehrt sich total ins, ins, ins Gegenteil. Die Uninformierten sind die Intelligenten und die Informierten sollen die Idioten sein, nur weil die eben vom herrschenden Narrativ abweichen. Wenn auch Sie damit ein Problem haben, lade ich Sie ein, machen Sie mit bei unserer Anführungszeichen Sammelklage gegen das Impfpflichtgesetz. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. Es handelt sich nicht um eine Klage oder ähnliches. Sie wollen ja kein Geld von der Republik vorerst, sondern Sie wollen, dass das Gesetz aufgehoben wird und Sie Ihre Rechte wiederbekommen. Wir haben das Thema, dass mit diesem Impfpass ein zusätzliches Merkmal zur Identitätsfeststellung eingeführt wird. Und das birgt erhebliche datenschutzrechtliche Probleme und grundrechtliche Probleme. Wenn man bedenkt, dass diese Regierung permanent in letzter Zeit über Dinge stolpert, wo sie Grundrechte ignoriert, wo sie Datenschutz ignoriert, kann man sich ausmalen, was passiert, wenn die weiter ungezügelt so tun, wie sie bis jetzt seit ungefähr zwei Jahren agiert haben oder eher dahingestolpert sind. Was ging in die Binsen? Die Inflotterie, der Heizkostenzuschuss, beides Aspekte, die am Datenschutz gescheitert sind. Unter anderem, bei der Inflotterie kam noch einiges dazu, was mit dem ORF im Zusammenhang steht, dass der öffentlich-rechtlich ist und solche Sachen nicht machen kann etc. Aber im Grunde geht es darum, dass die überhaupt kein Gespür dafür haben, welche Rechte hat der Einzelne und welche Rechte muss man auch für die Bürger wahren und sie verteidigen. Also das ist ja völlig in den Köpfen offensichtlich dieser Regierung verschwunden. Wenn Sie bei diesem gemeinsamen Antrag mitmachen, bekommen Sie auch von unserer Kanzlei eine Bestätigung, dass Sie Antragsteller beim Verfassungsgerichtshof sind. Sollten Sie also ein Verwaltungsstrafverfahren aus welchen Gründen auch immer haben, weil sie eben in eine Polizeikontrolle gekommen sind, können sie dann gegenüber der Behörde, also sprich Bezirkshauptmannschaft, Magistrat, neben ihrer anderen Dokumentation auch dazulegen, diese Bestätigung, dass sie bereits genau wegen dieser Sache beim Verfassungsgerichtshof sind und daher das Verwaltungsstrafverfahren vorläufig unterbrochen werden soll, weil eben diese Frage, ob das überhaupt verfassungskonform oder verfassungswidrig ist, dieses Gesetz, zuvor geklärt werden muss. Wir haben es hier also mit einer Vorfrage zu tun, die wesentlich für das Verwaltungsstrafverfahren ist. Mit weiterer Dokumentation meine ich die Mustereinsprüche, die es zum Beispiel von den Anwälten für Aufklärung gibt. In dieser Situation, es geht um unsere aller Freiheit, müssen wir zusammenhalten.